Willkommen zurück zur 39. Folge des Let's Play Civilization 3. Wir laden unseren Spielstand aus der 38. Folge und wir sind ganz friedlich. Wir starten ganz friedlich 1944. Es gibt keinen Zweiten Weltkrieg. Wir haben Frieden mit den äh, Römern geschlossen. Alles ist in Ordnung. Ja, ähm, hier sollte es eigentlich so ein massives Out Aufgebot an Barbaren geben, so stand zumindest als Bericht da. Ähm, ich sehe hier aber nur das eine Häuschen. Wir werden sehen, vielleicht verhalten sie sich ja irgendwie bedeckt. Und wir haben es geschafft, in der letzten Runde unsere Kohleversorgung wiederherzustellen. Und ich hoffe, unsere Arbeiter sind jetzt auch äh, sehr fleißig und bauen vor allem Schienen, so dass sie ganz fix von einem Ort zum anderen gehen können und wir uns dieses Hin- und Hergerenne von den Arbeitern ein wenig sparen können, weil es einfach wesentlich schneller geht, über Schienen. Dann sieht man nämlich nur noch, wo sie ankommen, glaube ich, oder oder wo sie starten. Ich weiß nicht genau. Ja. Hier gibt es wieder Artillerie und Kavallerie, die ich wecken kann. Die sollen nicht hier auf dem Kontinent verbleiben. Auch eine Kavallerie. Ja, es sind immer noch nicht genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind jetzt 8, aber ich brauche ja 9, damit noch mindestens eine Einheit verbleibt. Jetzt habe ich wieder ins Mikrofon gehustet, dabei hätte ich es doch mal eben ausstellen können. Naja. Hinterher weiß man es immer besser. Und durch die massive Verschmutzung habe ich auch schon Klimaveränderung. Da haben sich schon einige ähm ja, einige Felder zum Negativen verändert, wie zum Beispiel Plains, die sich in Grasland ähm, umwandeln. Klar sind, äh, ist Grasland nicht schlecht und Plains verursacht Krankheiten, aber Plains ähm, bringt einfach mal auch massiv mehr Nahrung. Hier sehen wir hier fünf Nahrung auf den Plains. Ja. Es ist halt nicht so cool, wenn das fehlt. Okay, mach mit der Factory weiter. Cultural Influence mitten im Kernland die sich ausbreitet, davon sehen wir natürlich gar nichts Schau mal an hier, in New Hamburg könnte ich ähm, das Apollo Programm bauen vielleicht mache ich das sogar es dauert nur zehn Runden weil hier schon alles fertig ist ich mache das mal eben ich weiß gar nicht was mir das bringt Außer der Möglichkeit, ähm, dass ich das Raumschiff bauen kann. Hier ist jetzt auch alles fertig. Ich könnte jetzt ein Manhattan-Projekt bauen. Das mache ich, glaube ich, auch. Wir haben ja jetzt Friedenszeiten, von daher... Hm. Yo, hier ist die Police Station fertig, hier ist noch einiges zu tun. Auch hier bei Gira ist noch einiges zu tun. Ja, hier ist sowieso bei Augsburg. Hier... Ja. Bin ich jetzt hier schon. Ah, das brauche ich gar nicht. Hospital brauche ich auf jeden Fall. Ähm, schauen wir mal in die Ziviklopädia. Small Wonders Apollo-Programm ist ein Small Wonder. Okay, es äh, gibt einem nur die Möglichkeit, einfach das Apollo-Programm zu starten, also das Raumschiff zu bauen. Deswegen ist es auch ein small Wonder, weil da einfach nichts, also sonst nichts passiert. Außer eben der Geschichte mit dem Raumschiff. Ähm, aber ein großes Wunder ist das Manhattan-Projekt. Okay, das erlaubt den Bau von Nuklearwaffen. doch schon. Ja, klar. Ähm, das erlaubt den Bau von Nuklearwaffen. Ist jetzt auch nicht äh, der Hit, weil äh, ich will eigentlich gar keine Nuklearwaffen bauen. Ähm, was ich aber vielleicht mal machen könnte, wäre doch mal eine zu bauen und ähm, dann zu speichern, sodass ihr mal sehen könnt, wie das aussieht. Wenn so eine Nuklearwaffe hochgeht. Das ist doch... Ein ganz nettes Schauspiel. So, der wird auch automatisiert. Meine Runde ist beendet. Quasi beendet. So, hier fehlt noch eine Einheit. Also vielleicht sollte ich doch eine Nuklearwaffe bauen und sie einfach mal so auf eine römische Stadt werfen oder sowas. Für den Atompilz, den wir dann sehen dürfen. Es sieht schon ganz nett aus, aber äh, wie gesagt, ich meine, ich habe jetzt schon äh, mit der Klimaveränderung zu kämpfen, durch die viele Verschmutzung. Äh, da will ich mir nicht noch mehr Verschmutzung einfangen. Ja, wie schaut es aus? 1, das ist eine Mac-Infantry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Das Ding ist voll. Äh, nee, das Ding ist voll. Heißt, dass ich jetzt erstmal alle aufwecke. Wake. Alle außer die Mech-Infantry. Die soll auch nicht im Transport sein. So, es sind alle wach. Die mech infantry befestige ich. Ja, und du kommst hier auch runter. Pikeman. Großartig. Ja, diese Städte werden von einem äh, Speermenschen bewacht. Das ist High Advanced, kann ich nur sagen. Ja, und äh, wenn die Schienen fertig sind... Äh, ja, ähm, diese Einheit sollte nicht aus Richmond rausgehen. Denn sie ist meine Verteidigungseinheit. Ja. So, und die werde ich beide disbanden, weil ich habe keine Lust, noch Spearmen in den Städten zu haben. So, und die sollen alle aufgeladen werden. Load, load, load, load, load, load. Du verteidigst hier, du verteidigst dort, du wartest eine Runde. Ja, und die, ähm, der Transporter habe ich leider schon bewegt, sodass mir das Load jetzt nicht mehr viel gebracht hat. Hier ist eine Offshore-Plattform fertig bei Berlin. Das ist auch schön, weil so bekommt die Stadt natürlich noch mal einen ordentlichen Boost. Was die Produktion angeht. Ja, Pollution, Pollution. Ich muss hier noch viel besser werden, was die Pollution angeht. So, München ist fertig. Wieder alles gebaut. United Nations kann ich ja im Grunde nicht bauen, weil United Nations triggert den Bündnissieg. Könnte ich noch mal nachgucken. Hier ist das Hospital fertig, das ist gut. Dann kann es auch weitergehen. mit dem Manufacturing Plant schon wieder das letzte Gebäude fertig Dortmund schrumpft noch weiter weiterbauen. Da gibt es auch viel Verschmutzung. In Potsdam ist ein Wasserkraftwerk fertig. Oh, und Potsdam wächst wieder. Ja, wie haben sie denn das jetzt hinbekommen? Weiß ich gar nicht genau wie. Das fällt hier, glaube ich. Hm. Tja. Ja gut, ähm, wenn Potsdam wachsen kann, dann soll es das tun. Wir bauen das Manufacturing Plant. Und wir haben eine... Ja, gut, Aquädukt ist absolut notwendig hier als nächstes. Unsere Schatzkammer ist leer, ungewöhnlicherweise. So, und ich werde mal in der Civil Club Idea gucken, was United Nations bedeutet. Ja, das triggert den äh, Diplomatic Victory. Was bedeutet das? Domination Ich meine Domination habe ich ja quasi schon Race. A building a ship. Ja, also äh, wenn das Schiff fertig ist, dann habe ich gewonnen. gibt es eben noch die anderen Möglichkeiten. Six Ways to Win. Ich sehe hier nur vier. Weiß nicht. Ah, okay. Ist das jetzt hier die nächste? Nee, das ist War Victory Condition. Victory Condition. Ich kann nicht scrollen. Ich sehe hier nur vier Wege, um zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ähm, wie es weitergehen könnte. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie dieser ähm, Bündnissieg getriggert wird. Ich möchte nämlich nicht, dass ich jetzt die Vereinten Nationen baue und dann quasi ich schon gewonnen habe. Das massive Aufgebot. Es handelt sich um einen einzigen Gegner bei dem massiven Aufgebot. Okay. Und... Es ist voll beladen, sehr schön. Ja, und diese ganzen Einheiten müsste ich ja jetzt im Grunde schon nach hier fahren. Das dauert ganze 17 Runden. Können kann sie auch noch da fahren. Dauert es nicht ganz so lang. Gerne noch ein Stück nach rechts. Noch mehr, noch mehr. Und da kommt schon noch ein Stückchen mehr. Ja, sehr schön okay hierhin ungefähr sehr nett die Amerikaner bauen hier noch alles voll überall wo geht da dauert es immerhin nur zwölf Runden zwölf das ist auch schon lang genug Bitte baut Eisenbahn, bitte baut Eisenbahn. Oh, da war eine Stadt ähm, mit, der äh, nicht disease, sondern, ähm... Ach Gott, Unruhen. Englische Wort vergessen. Nicht schlimm. Hoffe ich. Das muss ich natürlich korrigieren. Liebe Arbeiter, baut bitte, bitte, bitte Schienen, denn ihr nervt. Ich hätte schon fast ein bisschen Lust, einfach Arbeiter zu stoppen und sie manuell... Das ist vielleicht gar keine so dämliche Idee so ich muss hier aber erst einmal die Stadt finden in der es Unruhen gab ja wo ist sie denn? wo ist die Stadt in der es Unruhen gab? Hm. Sieht bald so aus, als hätte ich gar keine Städte, wo es Unruhen gibt. Sieht überall so friedlich aus. Es hat doch irgendwo gebrannt. Etwa in der Neuen Welt. Nein, in der Neuen Welt auch nicht. Das ist eigenartig. Das ist wirklich eigenartig. Ah, hier, Riga. Okay, Habe es geschafft. Ähm, ja, genau. Ähm, zu Arbeiter zu stoppen und einfach mal auf R zu drücken aber die haben sich ja alle schon bewegt diese Schweine ja ja ja ich mache das jetzt ich drücke hier irgendwie auf Arbeit da drauf ihr bewegt euch nicht weiter wisst ihr Bescheid ich stoppe euch jetzt und drücke auf R So Ist noch mehr Arbeiter? Hier gibt es gar keine Arbeiter Wenn da Verschmutzung auftreten würde hier Dann würde es auch alles zu So wie hier unten Wo es fast keine Arbeiter gibt Ich meine Es gibt ja hier eine, einige Arbeiter Aber die sind ja fast alle noch von, von, von mir gesteuert Du auch Bewegt sich sowieso noch die Hälfte ja, Zumindest ein paar Okay Dann brauche ich wieder mindestens Drei Einheiten da unten Um die nächste Karavelle voll zu machen Zwei Zwei sind schon da Disorder in Cologne. <lacht> da ist mal wieder was fertig geworden. Mal gleich mit der Factory fortfahren. Das ist auch schön. Der Tresor ist leer. Wie eigenartig. So. Gut ist. Du baust Jean. Du baust Jean. Du baust Jean. Du ba Oh, du baust, nein, du baust keine Festung. Verdammt. Nein, du baust keine Festung. Jetzt habe ich Ihnen natürlich die Runde versaut. Schienen, Schienen, ich drücke lieber auf R, dann... Oh, das ist gar nicht... Groß R, meinetwegen. Meinetwegen Groß R. Baut, verdammt, nochmal Schienen... Wo ihr nur könnt. So. Ja, bau verdammt Schienen. Geil. Ja, ist, ist auch schön. Also, man braucht jetzt nur noch einmal äh, auf R drücken und die. Ich muss noch an Köln denken. Ähm, und eine Straße ist sofort fertig. Also, innerhalb der einen Runde ist sie sofort fertig. Das hat man davon, dass die Arbeiter in der Demokratie doppelt so effektiv sind. Kennt man ja, ne? Mini-Jobber, ähm, ein Euro-Jobber, Leiharbeiter, die sind ja alle sicherlich super effektiv, weil alle müssen um ihren Job fürchten, um... Darum fürchten, gekündigt zu werden, wenn sie nicht effektiv genug sind. Das ist das Tolle in der Demokratie. Ich hoffe, ihr versteht meinen Sarkasmus. Ja, äh, ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Demokratie, ja, wenn denn ein äh, vernünftiger so Sozialstaat dahinter steht, was... Woran ist es hier in Deutschland leider etwas mangelt. So, schon fertig. So, dann kann ich ja die Karavelle schon wieder aktivieren. Ich weiß gar nicht genau, was ich da drauf laden kann. Cavalry, Cavalry. Cavalry, okay. Geht einfach. Geht einfach drauf, so es denn geht. Ja, drei passen drauf, okay. Und ihr kommt hier in diese Städte. Noch einmal in diese Städte. Ja, es mag sicherlich äh, genug Leute geben, die ähm, auch in unserer Demokratie mit dem leider doch sehr krass zuschlagenden Kapitalismus No Way Fuck You. Wir Engländer, wir haben lange Zeit Krieg gehabt. Gib euch jetzt doch nicht die Weltkarte für lau. Ich hätte jetzt eine andere Idee. Wenn ihr die Weltkarte haben wollt, ihr habt doch nicht mal Gold. Ach, tschüss. Ja, ähm... Leute, die ganz äh, gut klarkommen und ganz gut leben können. Aber es ist leider nicht für alle so und das in einem so reichen Land, das ist schon traurig. Manchmal muss man auch ein wenig umverteilen. Gut. Weiter geht's. wäre nicht schlecht. es hm. dauert hier aber lange. Ja, dann muss es eben so lange dauern. Dann dauert es eben bis äh, 2030 oder so. Bis die Factory gebaut ist. Mir doch egal. In anderen Städten ist es schon längst erreicht. Hier ist... Genau, Hydro Plant ist auch schon gebaut. Hier ist tatsächlich alles fertig. Aber hier fehlen noch die Mech-Infantryen. Ähm, die Wir können jetzt leider auch gerade nicht groan. Müssen erst zwei, drei. Dinge gebaut werden. Da ist die Universität fertig, das ist doch schön. Kann sich der kulturelle Radius auch schnell weiter ausbreiten. Ei, ei, ei. Hier ist aber auch ein Hospital dringend nötig. Superconductor ist fertig. Was kann Superconductor noch mehr Bauteile fürs Raumschiff? Ja. Okay. Ich möchte gern mehr Schienen bauen. Ich baue Schienen. Zerstör dieses Barbarenlager bitte. Und die Runde ist zu Ende. Sind jetzt bei mir natürlich alles so Pseudo-Runden. Äh, weil, wie ihr seht, die Runde noch nicht wirklich zu Ende ist, wenn ich dort klicke. Aber. Ja, hier aber das ist ja nur so mein symbolisches äh, Runde beenden Dings damit äh, falls noch was wichtiges zu tun ist, wie zum Beispiel irgendwo Disorder aufheben äh, ich daran erinnert werde dass ich dies, das auch wirklich tue ja wandern schon wieder äh, zahlreiche Arbeiter durch die Gegend. Wäre jetzt wieder der richtige Weg, diese Arbeiter in der nächsten Runde anzuhalten, sofern sie denn auf einem Stück Land stehen, wo noch keine Schiene existiert. mal nach, hier ist zum Beispiel ein Arbeiter, der da so rumläuft, da oben sind ja keine Arbeiter, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Anhalten, der ist sowieso unterwegs nach Dortmund. Okay. Weiter geht's. Ihr setzt euch alle fest. Ja, das werden jetzt äh, zahlreiche Kavallerien werden, die sich da langsam einfinden. Ja, liebe Römer, ihr wollt die Territory-Map tauschen. Okay, wir akzeptieren des Friedens wegen. gleich mal in der nächsten Runde... Oh, die Russen wollen auch. Ich will aber euer gesamtes Gold dafür haben. Dann bin ich einverstanden. Die Territorium Team Map und Kursk. Das wäre zu viel des Guten. Dankeschön. Das äh, geht sofort in meiner Kasse unter, aber es geht ja nur darum, die Russen ein bisschen zu ärgern. Gut. Ja, hier ist auch noch viel zu bauen. Das ist schön. Zum Beispiel ein Recycling-Center. Also viel zu bauen ist natürlich übertrieben, nämlich hier ist nur noch das Recycling-Center zu bauen. Aber das sorgt natürlich dafür, dass es weniger Verschmutzung gibt. Hier und hier scheint mir jetzt alles fertig zu sein. Das kann ich hier jetzt aktuell auch nur noch weiter auf Mac Infantry setzen. Da ist ein Manufacturing Plant fertig. Sieht es genauso aus. Da setze ich auch weiter auf Mac Infantry. Ist halt auch ein bisschen die Frage, Disorder in Rostov. Ein bisschen die Frage, ich brauche ja hier nun nicht wirklich jede Kavallerie, die vielleicht irgendwie fertig wird. Okay, hier ist anscheinend die Schiene schon fertig. Und da auch. wenn ich es nicht direkt sehe. Da ist schon eine Schiene fertig. das sieht man auch. Da sieht man auch die fertige Schiene. Bringt ja, ja schon enorm was, wenn einfach nur die Städte verbunden sind. Ich mach's weiter, Mac Infantry. Ähm, es gab aber eine Einstellung auf jeden Fall, dass weiter produziert wird, was man mal eingestellt hat, weil es kann besonders hier bei den äh, Mac Infantry auch ein wenig nerven. Hm. Ja, yeah, das kann ich auch anmachen. Dann kann ich mir das sparen mit dem Hubschrauber. Das ist doch mal eine gute Sache. Ja. Cancel orders for friendly combat unit. bitte weiter damit und ich schaue mal ob ich die MIG Infantry einteilen kann zum Beispiel hier so ja hier bei Frankfurt könnte ich natürlich auch einfach mal so Schienen bauen weil dann können die anderen Arbeiter mal da runterkommen um zu helfen das wäre doch auch schon ein Plan Ah, ja, bleibst jetzt einfach mal hier Ich weiß gar nicht, warum sie das abgeschafft haben. Es gab, es gab früher mal den Modus S. Ich weiß gar nicht, was der bedeutet. Da konnte man Einheiten ähm, nicht festsetzen, so wie jetzt, sondern in, in Wachmodus stellen. Das heißt, wenn äh, eine feindliche Einheit in die, in die Nähe kam, dann wurde diese Einheit aktiviert. Und dann hat man das auch ganz äh, schnell gesehen, dass da eine feindliche Einheit ist. Ähm, das haben sie aber irgendwie wieder abgeschafft. Das ich eigentlich schade finde. Ja. Die Cavalry bleibt einfach mal dort. Hier sammelt sich einiges und ich habe kein Gold. Mit Menschen kann ich nicht mehr hurryen. Und jetzt ist es hier auch mit dem manuellen Runde beenden. Das ist ja ganz praktisch. Liebe Römer, ich habe euch keine Rite of Passage gegeben und ihr wandert einfach durch mein Land. Ich mache jetzt hier, gehe jetzt an die Factory. Wenn die erstmal gebaut ist, dann... Oh, da hat etwas nicht gestimmt. Ähm, dann geht es auch ganz fix mit dem Weiterbauen. Logischerweise... ...auch alles fertig. Solar Plant. <lacht> ja, wenn wir jetzt äh, Frieden haben, dann brauchen wir auch nicht unbedingt weiter Police Stations bauen. Das vielleicht dann so als letztes. Düsseldorf hat Disorder. Achtung, Achtung. 160 Runden. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, ist schön. Bin ich gleich bei Düsseldorf gelandet. Ähm... Mir ist so, als wollte ich irgendwas in der civic nachschlagen oder so. Aber irgendwie ist es mir entfallen. A Railroad. Mehr Railroad. Mehr Railroad-Wagen. Ja, bitte macht weiter Mac-Infantry. Denn wir brauchen diese Einheiten. Zum Beispiel in Hamm. Ja, und die könnte ich jetzt festsetzen. Die setze ich einfach auch mal hier fest, falls sich da wieder eine äh, Barbarensiedlung etabliert. Denn das möchte ich nicht. <lacht> Wie wir sehen, gibt es da noch ganz viele freie Gebiete, wo keine Schienen vorhanden sind. Okay. Hier könnte ich jetzt mal gucken. Die Stadt ist ja schon gut versorgt. Vielleicht hier so. Ja, ich glaube, da ist genau richtig. Das Problem ist, dass da unten mal wieder Ein kleines Barbarenlager vorhanden ist. Deswegen nehme ich mir hier mal... U uh, Hastings war doch hier auch, genau. Hier nehme ich mir mal die Kavallerie raus und schicke die da nach oben. Beziehungsweise schicke die erstmal hier hin, um das Barbarenlager anzugreifen. Ah, this band. Ja, das tun wir. Weg mit denen. Oh, und hier ist, oh, hier ist enorm viel zu tun ich kann hier eigentlich auch nur Schienen bauen und hoffen dass da schnell für Hilfe gesorgt wird sofern die Schienen fertig sind okay we will move automatically ich weiß nicht genau Goodbye. Oh, liebe Leute. Der ehemalige Präsident von Südafrika ist gestorben. Nelson Mandela ist gestorben. Kommt gerade rein die Nachricht. Wenn die Folge morgen online geht, dann wisst ihr auch Bescheid. Südafrika äh, gibt es leider nicht als ähm, Fraktion hier im Spiel. Könnt ihr euch bestimmt Nachrufe morgen anhören von Nelson Mandela? Ein Mensch mit, mit Geschichte, auf jeden Fall. Ein wichtiger Mensch. Okay, Mac Infantry. Ja, ähm, wir werden alle fertig, alle Städte. Cultural Influence is expanding hier mitten im Nirgendwo. Ähm, Grassland, da ist es wieder passiert. Grassland uh, goes to Plains. Ähm, um, und Starvation bei Potsdam. Hm. Es also ist die Stadt kurz gewachsen? Oder wollte kurz wachsen? Jetzt ist es schon wieder vorbei. Tja. Was soll man dazu sagen? Ähm. Um, gut, weiter geht's hier mit dem. Äh, Fröhlichen Railroad Road Bau. Da können wir noch was tun. Und hier fehlt auch der Anschluss nach Templin. Ja, wie ihr, se wie ihr seht, äh, der kürzeste Weg ist nicht von hier nach dort, sondern einmal komplett rum, weil einfach ein das Fahren über Schienen äh, keine Züge verbraucht. Und das sollte man definitiv äh, nutzen. Disband. Städte direkt anbinden geht natürlich nicht ganz so leicht Ah, sehr schön. Zumindest solange meine Kohle vorhanden ist. ich kann ja, kann ja durchaus passieren, dass die äh, ruckzuck wieder verschwunden ist. Wenn ich das sehe, kann ich äh, definitiv noch mehr Einheiten arbeiterfrei machen, aber ich glaube, das geht jetzt auch recht fix mit den Arbeitern, die ich jetzt da frei gemacht habe und die ich jetzt selbst bewegen kann und selbst bestimmen kann, wo ich Schienen baue. Und das Schienenbauen dauert ja auch nur zwei Runden. Das ist ja auch sehr effektiv. So, und hier störe ich niemanden. Da werde ich die Stadt bauen. Und ich brauche mal wieder einen Stadtnamen. Haha. <lacht> Ja, jetzt wird es wieder schwierig. Ich glaube, Weimar habe ich auch schon. Oh, habe ich nicht. Na, dann. Sehr ja schön. Dann gründe ich diese Stadt. Die Straße ist auch schon vorhanden. No problem, anyway. Okay. Ja, und der bleibt hier befestigt. Was? Äh. aus Versehen auf D gedrückt. Wir haben noch nicht einmal den Übertritt einer Stadt, einer fremden Stadt zu unserer Zivilisation gesehen, weil anscheinend die Kultur, Kultur nicht schnell genug wächst. Was außerordentlich eigenartig ist. Jo. Hier ist auch das Manufacturing Plant fertig und damit auch das Bauprojekt erstmal abgeschlossen. Hier sind noch keine Mac Infantreen fertiggestellt. Kann ich das sofort in Angriff nehmen? Hier ist noch andere Sachen zu bauen. Portsmouth und Köln. Satelliten sind fertig. ICBM kann ich jetzt bauen. Werde ich aber nicht tun. Äh, Salpeter. Okay, ich habe noch genug andere Quellen. Also die kritischste Ressource ist wirklich Kohle, weil davon habe ich nur eine. So. Portsmouth. Und Köln. Ja, gut geklickt. Das geht jetzt inzwischen alles schon in null Runden. Ja, ähm, auch hier irgendwo gab es die Funktion. Ich weiß nicht, wo eigentlich bei Preferences hätte ich gedacht, ähm, dass man ausstellt, dass Vorschläge gemacht werden für den nächsten Bau einer Einheit. Ja. Weil es nervt nämlich, wenn hier immer wieder die Panzer eingestellt werden, obwohl ich eigentlich einen mech infantry bauen will zur Verteidigung. Das könnte ich mir nämlich sparen, diese Klicks. Disband, this, this shit. Yes, we need to. Okay. <laughs> ah, und du sollst natürlich Weimar verteidigen. Gott ganz viele Arbeiter in der Stadt. Würde ich jetzt sagen, daran erkennt man, wie kacke die sind. Sie alle hintereinander latschen weil das äh, nicht so ein Problem wäre, da den Algorithmus anzupassen und das Spiel an der Stelle zu verbessern. Aber es ist ja wahrscheinlich Closed Source Civilization. Ähm. Also Im Moment ist es wahrscheinlich so, ähm, dass hier einfach so Bauaufträge vergeben werden in einer Art Q wo dann drin steht, hier ist ein Bauauftrag zu erledigen, hier ist ein Bauauftrag zu erledigen und so weiter und so fort. Und die Arbeiter machen sich dann einfach auf den Weg und versuchen, diese Bauaufträge zu erledigen. Und dann machen sich einfach auch viele Arbeiter zum gleichen Bauauftrag auf den Weg. Das ist natürlich äußerst ineffektiv. Ist das Research Lab fertig? Ja, bitte, bitte, bitte, bitte. Baut mal schnell eine Fabrik. Ja, das ist natürlich jetzt auch von Vorteil. Dann geht es echt schnell, wenn die Fabrik fertig ist. Aber das ist ja auch noch alles mein Kernland, von daher... Ach, ist das hier alles... Wasser auf die Mühlen, nennt man das, ne? Pollution, Pollution, Pollution. I achieved a cultural, cultural victory. I win. Liebe Leute, ich habe gewonnen. Ich habe den kulturellen Sieg erreicht.